Ich würde das immer sagen, für die, die mich noch gar nicht kennen, hey ho, wir sind jetzt gerade im Haus, Lehrerin, oder, sind wir eigentlich schon gewesen, ist es irgendwie auch nochmal in Location, ich blick da jetzt gerade gar nicht mehr durch, aber okay, gut, ähm, bleibt dran, schaut euch das Video an, okay. äh, viel Spaß. So, immer wieder interessant, wie sich die Menschen einrichten. Immer wieder interessant. Ende. Och nein, wie geil ist das denn? Wie geil! Lass mich heute noch wenig um! Das ist ja mal geil! Das, dieser alte Fernseher! Oh, geil! Das ist doch 150er Millionen. Du stellst noch alles ein! Helligkeit, Kontrast, Lautstärke, die Tonblende. Du musst sogar noch den Sender wechseln, wenn der ausstehst. Also ich bin falsch! Es also, ist trotzdem ein asbach altes Ding. Alter, krass. Hey, Schnell, so ist eine Schatz. <lacht> Wir stehen hier vor, los. John Bull, bitte. Mhm. Alter, das ist bestimmt Arsch. Was? Okay. Habe ich schon? Hm. Da steht nur was für Pfalz, das meine. ein meine ja, Geologe oder Steinesammler. Aber man ist ja auch mal schnell taucherbrunnen. 1968, Alter. So, die meisten ein bisschen sehr eng. Ja, ich sehe es gerade hier. Was meint das? Das letzte Groß. Okay, ja, das. Hier war ich noch nicht drin. Oh, also dieser Peter hat was. Das kann ja mal wieder modern werden. Judy, Also. Wir haben tatsächlich jetzt herausfinden können, dass das Haus schon einer Lehrerin mal gehört dass die drin hier gelebt hat. Was nun richtig passiert ist, wissen wir es einfach nicht. Äh, auf jeden Fall, vielen Dank, für, dafür, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Und ich sage erstmal Bye Bye und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.